Von wegen grau, roh und klobig, stattdessen spacige, luftige Gebäude mit riesigen, freitragenden Formen. Dass Beton ein ganz besonderer Baustoff sein kann, das bewies er wie kaum ein anderer mit seinen Konstruktionen, Ulrich müther ein Bauingenieur von der Insel Rügen, der als Meister der architektonischen Moderne gilt. Er starb 2007. Die Kunst filigraner Betonschalen bauten, die beherrschen nur wenige weltweit und so faszinierten Mythers Ideen nicht nur in der DDR. Doch einigen der kühnen Kurven drohte seit der Wende das Ende. Sie wurden ignoriert und zerfielen. Nun wurde auf Mythers Heimatinsel ein bemerkenswerter Bau saniert. Rebecca Barr. Ungewöhnlich, futuristisch, fast wie ein Raumschiff aus hauchdünnem Beton, der Strandturm von Ulrich Müther von 1981. Der Bauingenieur schaffte bizarre Abwechslung im DDR-Plattenbau. Matthias Ludwig verwaltet das Müther-Archiv. Immer wieder ist er fasziniert von Müthers Betonschalen. Also wir sind hier ähm, bei vielleicht fünf oder sechs Zentimetern, aber man kann hier durch die Glasscheibe schon erkennen, äh, dass es sehr filigran äh, konstruiert ist und dass man da einfach äh, mit der Hand gut dran fassen kann, während normales Mauerwerk dann einfach diese Stärke hat. Starrer Beton geschwungen wie Stoff oder gebläht wie ein Segel. Damit ist Ulrich Müther in die Geschichte der Architektur eingegangen. Zu DDR-Zeiten baut er in Kuwait, Libyen oder Finnland. Seine bis zu 100 Mitarbeiter haben sich seit den 60er-Jahren darauf spezialisiert. Wegen der vielen Westreisen muss Mütter jede Menge Anfeindungen durch Neider aushalten. Nach der Wende werden viele Gebäude abgerissen, wie das berühmte Berliner Ahornblatt. Mütter wird mit DDR-Plattenbau gleichgesetzt von Behörden und Politikern mit wenig Sinn für Architektur. Heute stehen die Müterbauten unter Denkmalschutz. Für die Sanierung der Kurmuschel in Sassnitz und den Binzer Strandturm gab die Wüstenroth-Stiftung mehr als eine halbe Million Euro. Eine Ehrerbietung an den großen Baumeister. Für uns ist das eine ganz große kulturelle Hinterlassenschaft der DDR. Großes kulturelles Erbe, was man, ähm, auch wenn die äh, Wende jetzt schon ziemlich lange her ist, immer noch nicht genug wertschätzt. Es wurden da Dinge produziert mit, mit ganz großer Gestaltungskraft. Genau diese soll erhalten bleiben. Weitere Sanierungsprojekte sind geplant. Wir sind ja mit verschiedenen anderen Eigentümern von Schalenbauten in Kontakt. Und äh, ja, es ist natürlich so, dass an vielen Orten momentan diskutiert wird, wie können wir diese Gebäude erhalten, wie können wir vor allem die Erhaltung finanzieren, welche Nutzungskonzepte gibt es für diese Gebäude. Der Binzer Strandturm ist Außenstelle des Standesamtes. Ab Mitte Mai kann hier wieder geheiratet werden, umhüllt von Mythers Betonschale.